Jetzt 0 Uhr. Am 01.01.2019 um 0 Uhr und eins haben Nadine und ich uns verlobt. Ja, ich bin Julian. Ich bin 24 Jahre alt. Mach Bodybuilding seit sieben Jahren. Ich habe vor gut drei Jahren mit Wettkampf-Bodybuilding angefangen. Ich und meine Freundin haben dann auch 2016 unsere eigene Firma gegründet. Und wie können wir für unser Vorhaben trainieren? Am Anfang fängt man vielleicht natürlich mal erstmal ohne Rucksack an, um überhaupt erstmal diese Grundausdauer zu bekommen. Und hinterher steigert man das dann alles, ne? damit man halt irgendwie noch Gewicht mit auf den Stairmaster. Es muss auch nicht nur Stairmaster sein, es geht auch Intervalltraining irgendwie draußen beim Joggen, ne? Joggen, Sprinten, normal gehen. Ja, wenn man unabhängig sein will, braucht man Ausrüstung und Fitness. Und fit sind wir nach der aktuellen Trainingspause nicht mehr. Also schreiben wir den von Julian empfohlenen Trainingsplan auf. Wie wichtig ist eigentlich die Ernährung? Ja, die Ernährung bildet sozusagen den Grundbaustein, um überhaupt etwas darauf aufbauen zu können, wenn man jetzt ins Training geht. Zerstört Muskelfasern, dann braucht der Körper einfach spezielle Nährstoffe, um den Muskel wieder zu reparieren und gleichzeitig auch wieder größer werden zu lassen. Ja, deswegen achten wir ab sofort darauf, wann wir essen und was wir essen und haben den Ernährungsplan direkt neben dem Kühlschrank gehangen, damit es auch immer im Blick ist. <lacht> Ja, das Schlimmste ist der innere Schweinehund bei der ganzen Geschichte. Ja, die eigentlichen Schwierigkeiten tauchen entweder direkt morgens oder abends auf. Ja? Hi. Hi. Ich wollte nur sagen, dass ich heute echt überhaupt keinen Bock habe zum Sport zu fahren. Okay. Ja. Fährst du zum Sport? Ja, wollte ich schon. Disziplin ist hier wahrscheinlich das Wichtigste und äh, da ist es schon hilfreich, wenn man sich gegenseitig kontrolliert, auch wirklich zum Training zu gehen. Und ob man bock hat oder nicht, das Ergebnis wird ja trotzdem besser. Zum Glück. Ja, leider haben wir vom Wandern beide Schmerzen in jeweils einem Knie äh, bekommen. Und damit das nicht nochmal passiert, da haben wir jetzt Krafttraining wieder eingebaut. Zu einem vernünftigen Training gehört für uns immer ein Ganzkörper-Warm-Up. Und dann die klassischen Grundübungen. Bankdrücken. Rudern. Klimmzüge. Kreuzheben und natürlich Kniebeuge. Hier ist besonders auf zwei Sachen zu achten. Einmal, dass die Knie nicht vor die Füße gehen. Und einmal, dass die Knie außen bleiben, über den Füßen. Und um die Knie noch zusätzlich zu stärken, äh, Addieren wir noch den Beinstrecker und den Beinbeuger mit dazu. Und wie immer natürlich entweder Laufband oder Master. Hier verwenden wir mittlerweile vorprogrammierte Profile, um die Leistung im Intervalltraining zu steigern. Mittlerweile ist unser Alltag wirklich am Limit. Äh, aufstehen, essen, arbeiten gehen, essen, zurückfahren, trainieren, essen und noch am Block arbeiten äh, und alles auf dem Schirm behalten. Deswegen haben wir eine Planungswand errichtet. Mhm. Wir glauben, das Wichtigste ist, am Ball zu bleiben, egal wie das Leben so spielt. Und man kann im Prinzip alles, was man tut, auf das Ziel ausrichten. Und so kann man halt auch zum Training laufen, um da weiterzulaufen, um dann zum Beispiel das Ganze auch schon mal mit Gepäck zu trainieren. Und nicht nur mit Gepäck, sondern auch noch mit Steigungen. Bis zu 10 Grad können wir das Laufband äh, in der Steigung erhöhen. Unser Fazit ist es ist immer gut, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Und vor allen Dingen am Ball zu bleiben. Und Wir freuen uns, wenn du uns weiter folgst. Klicke dafür einfach auf Abonnieren. Und ihr dürft schon ganz gespannt sein, womit wir uns in unserem Februar-Video beschäftigt haben.